Meine Damen und Herren, bitte, nehmen Sie Platz. Wir wollen beginnen. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zur heutigen Plenarsitzung. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Ich darf Ihnen auch danken, dass gestern Abend waren viele parlamentarische Abende waren, dass die parlamentarischen Abende alle gut besucht waren. Von den Abgeordneten war also ein erfolgreicher Abend. und Auch die Bayern haben gewonnen. An dieser Stelle. Meine Damen und Herren, vielleicht für die neuen Kollegen, wir sind ja neutral, auch was Fußball angeht. Aber wichtige nationale Meldungen wollen wir doch auch bekannt geben. Aber auch die Kiges, die offenbare Kiges, der Ministerpräsident hat mir eben gesagt, die hätten gestern Abend in Erfurt. Es war allerdings ein Freundschaftsspiel. <lacht> da <war nicht> <lacht> wollen wir hoffen, dass bei den Punktspielen dann wieder... Aber da ist der Kollege Staatsminister Al-Wazir als Kickersmann Also seht zu, dass er gewinnt. Gut. So, wir sind beschlussfähig. Wir haben noch offene Tagesordnungspunkte 7 bis 9, 13 bis 21 und 24. Wir tagen heute bis zur Erledigung der Tagesordnung eine Mittagspause von zwei Stunden. Wir beginnen mit den aktuellen Stunden. Nach 32.6 unserer Geschäftsordnung fünf Minuten je Fraktion. Nach dem Tagesordnungspunkt 17 wird der Tagesordnungspunkt 8, ein Antrag zum Thema ohne Aussprache aufgerufen und sofort abgestimmt. Und nach dem Tagesordnungspunkt 19 wird der Tagesordnungspunkt 24, ein dringlicher Antrag zum Thema ebenfalls ohne Aussprache aufgerufen und sofort abgestimmt. Es fehlen heute entschuldigt der Staatsminister Beuth bis 13 Uhr, die Frau Staatsministerin Kühne-Hermann bis 13 Uhr und die Frau Abg. Sabine Waschke. Sie ist erkrankt, und wir wünschen ihr von dieser Stelle aus alles Gute. Gibt es noch weitere Entschuldigungen aus den Fraktionen? Das ist nicht der Fall. Dann sind wir offensichtlich alle da. Wir haben heute auch ein Geburtstagskind in unserer Mitte. Der Abg. frank Tilo Becher begeht heute seinen Geburtstag. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN sowie der Komm mal vor, du kriegst aber, ein Präsent. So ist es kaum neu im Landtag. Schon gibt es Präsente. Es ist also ein liebenswürdiges Parlament. Alles Gute. So, das war es eigentlich an amtlichen Mitteilungen. Haben wir noch irgendetwas? Das ist nicht der Fall.